Hallo, mein Name ist Josef Preisenschuh. ich bin Leiter der Fachabteilung Mittering. Wir sind Teil der Abteilung Netzkunden in der Salzburg Netz GmbH. Ja, wir in der Abteilung Mittering sind verantwortlich für den Betrieb aller äh, Kundenzählungen für Strom, Gas, Wärme und Wasser. Ja, wir sprechen äh, bei den Zählern von äh, mehr als einer halben Million äh, an, an, an Zählern bei Kundenanlagen. Uh, über alle Sparten und noch zigtausenden Zusatzgeräten uh, wie, wie uh, Tarifschaltgeräten, uh, Modems, uh, Messwandler und Gasdruckregler. Also die Bandbreite ist sehr groß. Aktuell arbeiten im Bereich Metering 14 Personen. Eine von ihnen ist eine echte Zählerexpertin. Hallo, ich bin die Eva Ramadan, ich bin 28 Jahre alt und lebe seit 2010 in Salzburg. Ich habe im Jahr 2012 bei Salzburg AG mit der Lehre als Anlagen- und Betriebselektrotechnikerin angefangen und bin zurzeit Zählerprüferin und Mitarbeiterin der Eichstelle von 25 der Salzburg AG. Meine Aufgaben sind Eichungen von Stromzähler, Qualitätsprüfung im, im Zuge der Gerätelieferung, Stichprobenprüfung in QNF, die Bearbeitung von Kundenreklamationen in Bezug auf Stromzähler und die Erstellung neuer Prüfabläufe für neue Zähler. Das Logistikzentrum zieht Stichproben, diese kommen dann zu EVA und werden hier im Bereich Metering auf der Prüfeinrichtung montiert und auf Herz und Nieren geprüft. Wir prüfen pro Tag und pro Station 20 Zähler. Bei Beschaffenheitsprüfung prüfen wir, ob die Zähler den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und ob zum Beispiel das Gehäuse in Ordnung ist und die Aufschriften passen. Bei meteorologischer Prüfung werden äh, die Zelle auf äh, Genauigkeit, Funktion und, äh, und Kommunikation getestet. Dabei werden verschiedene Lastpunkte aufgeschaltet und äh, da die, die, die Fehlerabweichungen gemessen. Ja, ganz wichtig bei uns ist natürlich, dass man eine Technik, Technikaffinität mitbringt für den Job. Die Ausprägung ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man mit Technik vertraut ist, dass man mit Technik was anfangen kann. Die Weiterentwicklung ist dann ohnehin sehr speziell. Wir haben sehr unterschiedliche Berufsbilder. Die, die, ich sage mal die Technik-Tieftaucher, die dann wirklich zu Experten werden, was, was Geräte und Systeme betrifft. Aber was sehr wichtig ist bei uns, ist natürlich ein sehr guter Teamspirit und eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft. Man darf ja nicht vergessen, dass die Zählerprozesse sehr weitreichend verzweigt sind im Unternehmen. Und deswegen wir mit sehr vielen äh, Partnerorganisationseinheiten und Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten müssen, damit äh, wir richtig wirken können im Gesamtkontext im Unternehmen. Mir macht es besonders viel Spaß im Team zu arbeiten und ähm, äh, Sachen testen, probieren und äh, freigeben. Wenn Sie sich für einen Job in der Salzburg AG interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at Durchstarterin.